Hier ist äh, die Lobby, ja. sieht cool aus, ja. Auch dann da sind ja auch die vielen. eine der Villas ja von Kunchi, wie zum Beispiel hier, das steht drauf, Kampanvilla.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 Gras, Kumbara und es geht direkt zum Meer, da sieht man auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Und das ist auch die andere Zimmer. Ja. Also es gibt dann auch zwei Zimmer aufeinander, ein Zimmer auf einer anderen wir ja dort. Und ich muss jetzt das Zimmer von Isabel noch finden. Isabel, bist du da? Ich mache schon ein bisschen Aufnahme. Ich mache schon irgendwie mal Werbung für Punchi Villas. Ja? <lacht> genau, ja.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 Garten, ja, grün, besonders ne? Zeiten der Regenzeit, alles ne? gerade am Ende der Regenzeit da ist schon ziemlich grün, aber das natürlich gibt auch schon jemanden, der sich darum kümmert, immer grün zu halten. Ne? Das ist ja jetzt Nummer 41. Der hier unten ist Nummer 40, ist gerade niemand da und geht hier auf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 Dann bleibt schon wir. Ja, da bin ich dann jetzt hochgekommen. Man sieht auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Salamat. Haben wir hier um Sehr schön, danke schön. Sehr gerne. Ja, Sie Hauskeeper waren noch nicht da. Sieht ja. weiter ja. Auch schon, ja. Heißt es Globe? Heißt Globus. Globus, ja, auf Deutsch. ne? Ja. Muss auch schon ab und zu mal so ein paar neue deutsche Worte. Äh, Kennen. Das ist schön ausgestattet mit Bildern und so ah, von oben sieht auch schon schön aus. Oh, ist gerade so ein Uhara auch da. Das ist ja der weiße, der Gisha. Ja, so ein Hindu. Ein Hindu-Gott. Ja. Wenn ihr, also wenn Sie dann jetzt kommen wollen zu uns nach Lombok, dann dann einfach mal Kunji aussuchen Geht bei Booking, bei Invo da in, in einem Portal, ja. Das ist schön, grün, die Palmen, ja. So Blick zum Meer, auch genau. Genau, ja. ist wunderschön oben und manchmal dann sieht man doch auch von hier einen schönen Blick von dem Mount Agung, also hinter den Palmen, auch schon so ein Untergang, ein bisschen mehr von hier aus, ja. ein bisschen schwierig, ja. aber da kann man auch schon ein bisschen konturieren wenn es irgendwie mal der Pool voll ist, dann kann man auf einen Tag vielleicht so verzichten.